Das in der letzten Version noch unfertige Königsdorfer Kino Kurz Köck ist inzwischen fertiggestellt. Direkt neben dem Kino befindet sich das Phoenix Hotel. Dieses wurde zusammen mit dem Eiswagen davor vom meintest.net-Forum-Mitglied PhoenixFlo 44 erstellt und dieser Karte zur Verfügung gestellt. In diesem Gebäude befindet sich die Grundschule ehemalige Schulfabrik. Bis zur nächsten Version soll diese um ein paar Nebengebäude erweitert werden. Hier fliegen wir auf die alten Speicher zu. Nur eines der drei Gebäude wird noch als Hafenspeicher verwendet. In den anderen sind der Club am Hafen und das Kunstmuseum im alten Speicher. Ein ganz neues Stadtviertel von Königsdorf entsteht auf der anderen Seite des Kanals. Hier werden vor allem Hochhäuser und Wolkenkratzer stehen. Den Anfang machen ein paar Wohnhochhäuser und eine kleine Ladenzeile. Die aktuellste Version des hier gezeigten Spielstandes könnt ihr im Form der Seite meintest.net herunterladen. Sucht einfach im Formbereich Maps nach Karsthafen.